dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Auf die Plätze fertig los. Die Folge 22 am Start der munteren Philosophentrilogie, Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Herzlich willkommen für alle, die bis in diese 22. Folge durchgehalten haben. Spreche ich meine, ganz persönlich meinen Respekt aus. Aber äh, genug geplaudert. Die Nummer 118 wartet auf eine Erklärung. Benno Erdmann wartet auf eine Erklärung zu seinem Sitzungsbericht Methodologische Konsequenzen aus der Theorie der Abstraktion Sitzungsbericht der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften Eine Geheimgesellschaft, deren Erkenntnisse nur schwerlich an die Oberfläche der breiten Öffentlichkeit Reden. In diesem Sitzungsbericht geht es um die Vorstellung eines räumlich ausgedehnten Körpers, zum Beispiel eines Tisches, und zwar schließt der eine Masse von Einzel einzelnen Beobachtungen ein. Es liegt darin inbegriffen die ganze Reihe von Bildern, welche dieser Tisch mir gewähren würde, wenn ich ihn von verschiedenen Seiten und aus verschiedenen Entfernungen her betrachten würde. Ferner die ganze Reihe von Tasteindrücken, welche ich erhalten würde, wenn ich meine Hände nacheinander an die verschiedenen Stellen seiner oberfläche liegen würde eine solche vorstellung von einem einzelnen körper ist also in der tat schon ein begriff welcher welche eine unendliche anzahl von einzelnen in der zeit aufeinanderfolgenden anschauungen unter sich begreift die alle aus ihm abgeleitet werden können also in der Abteilung Bewusstsein schaffen für die äh, oberflächlich sogenannte Realität, Schreibt, beschreibt Erdmann hier, äh, was wäre wenn, äh, was wäre für eine Realität, wenn ich äh, an den Tisch herantrete, mich unter den Tisch lege, diesen Tisch. Segen würde was wäre das für ein tisch was ist dieser tisch eigentlich an sich diese frage ist müßig wie jede fragestellung objektivistischer art es gibt das ding an sich ist unerkennbar die wirklichkeit an sich ist kein gegenstand menschlicher erkenntnis das ist alles, was es braucht, um die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Dass diese Art von Erkenntnis äh, unmöglich ist und deshalb als Schwindel aufgefasst werden muss, dem ein ganz bestimmtes Interesse zugrunde liegt. Und zwar ein Weltbild, äh, Glauben zu machen, äh, das unabhängig, von irgendeinem Betrachter einfach so an sich existiert und als solches erkennbar ist. Dieses Weltbild hat den, die Lücke füllt die Lücke aus, die, die durch den Verlust der Autoritäten in Kirche und Staat in König, Kaiser und Gott auszufüllen war. Eine Säkularisierung in, in der Methode der Bindung der Geister oder der Regierbarmachung, wie Foucault, Michel Foucault sagen würde, ist nun die, der sogenannte Rationalismus oder Logizismus getreten. Ein Gedankengebäude, Gedankensystem, das in sich äh, widerspruchsfrei ist, aber leider keine äh, tragfähige, beweisfähige Verknüpfung zur Realität beinhaltet. Der Körper ist das, äh, was ich äh, an ihm feststelle. Und außerdem, äh, was er an sich sonst noch ist, äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Und damit können wir auch zum nächsten zur nächsten Nummer 119. Weiterschreiten äh, nach Helga, Helga Eng, die zweite Frau in diesem reigen nominalistischen Abstraktionsreigen. Magdalen, Dorothea Wernen, Magdalen, Magdalena soll das wahrscheinlich gewesen sein. Kinderpsychologie, Wahrnehmung und Erfahrung ja, im deutschen Erstauflage, denke ich mal 1977. Dort heißt es, unser ganzer Umgang mit der Welt beruht auf der Annahme, sie sei stabil und existiere fortwährend in der bekannten Identität, solange wir keinen Grund haben, etwas anderes anzunehmen. Wie wir sehen werden, spielt diese Kontinuitätsannahme eine wichtige Rolle für die Wahrnehmung Erwachsener. Es scheint aber, als müssten Kinder erst durch Erfahrung lernen, dass bestimmte Aspekte der Umwelt Dauercharakter haben, obwohl ihre Erscheinungsformen sich je nach Entfernung und räumlicher Orientierung von Zeit zu Zeit verändern. Äh hier ja, bleibt bewusst zu machen, wie sehr diese auf Erfahrung gestellten äh, Wahrnehmungen ähm, die, die Konzentration oder die des die Bewusstseins, die enge Pforte des Bewusstseins nicht mehr weiter beschweren, weil sie eben auf sichergestellt äh, keine äh, Überraschung in sich bergen. Die Dinge stehen, alle äh, sind alle auf ihrem Platz äh, und... Äh, Mittels der Schwerkraft äh, nach unten gedrückt, äh, so dass äh, sie nicht ihren Platz verlassen. Ähm, es sei denn, es äh, hängt etwas in der Schwebe, und äh, auch wenn es Minuten, oft Stunden dauert, bis dann äh, der Fall eintritt. Äh, gibt es dann doch eine Veränderung, aber das ist dann die Ausnahme, da wird das Bewusstsein dann möglicherweise kurz erschreckt aufgrund eines Geräusches in nächster oder weiterer Entfernung. Ähm, dieser, dieser Erfahrungsschatz an äh, ähm, an Zuständen, die als äh, stetig und fortwährend, wie es hier heißt, äh, anzunehmen sind, musste sich erst ansammeln. Ähm, jetzt, ähm, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, äh, was jetzt die objektive Wissenschaft angeht, hier solche Untersuchungen oder Feststellungen, die sind... In, in einer Art und Weise allgemeingültig, äh, die eine, äh, eine Allgemeingültigkeit, die äh, durchaus anzuerkennen ist, beziehungsweise das obliegt jetzt jedem Einzelnen, ob äh, das anzuerkennen ist, äh, irgendwelche Untersuchungen äh, werden dann äh, sicher Unterschiede offenbaren, wenn es äh, jetzt unter Umständen eine kulturspezifische Eigenart dann zu anderen Ergebnissen führt. Aber das spielt alles weniger eine Rolle, denn als so allgemeingültiges, äh, mehr oder weniger pauschale Feststellungen ist es doch ein Orientierungspunkt ähm, und äh, wenn die Relation in Relation gesetzt ist, äh, wie alles äh, eigentlich unter, äh, in Relation zu setzen ist, äh, sind solche Untersuchungen mit Sicherheit äh, wertvoller, als äh, wenn sich jetzt jemand überhaupt keine Gedanken in die Richtung machen würde und da äh, ignorant oder borniert äh, von sowas nichts wissen will. Äh, aber von dem abgesehen ist jetzt, äh, wenn man den Einzelfall äh, betrachtet, würde es unter Umständen dann schon sehr schwer sein, äh, diese, diese Annahmen zu äh, äh, äh, beziehungsweise diese, diese, dieses Untersuchungsergebnis von äh, Frau Wernen äh, zu untermauern, äh, wenn wir es jetzt, äh, jetzt mit einem Kind zu tun haben, das äh, fortwährend und mit Absicht äh, von jemandem immer auf äh, Überraschung gedrillt ist. Also äh, man diesem Kind die Erfahrungen mehr oder weniger andressiert, auf künstliche Art und Weise immer auf Überraschungen gefasst zu sein, weil in seiner Gegenwart äh, etwas, was normalerweise in einem x-beliebigen Haushalt nicht passieren würde, weil eben jemand äh, immer die, vielleicht äh, macht sich einen Jux draus oder einen Spaß daraus immer wieder für Überraschung sorgt, auch in den eben gerade diese, diese, äh, dieses Verlangen des Kindes äh, aus dieser Dauerhaftigkeit eine Dauerhaftigkeit äh, festzustellen und aus dieser Dauerhaftigkeit zu lernen, immer wieder torpediert mit irgendwelchen äh, Kunststücken oder äh, Sonderbarheiten, also ist hier, ist das hier in der Regel, sind hier Voraussetzungen angenommen von wie müsste man jetzt diesen, dieses normale Kinder aufwachsen, weiß nicht wie man das beschreiben könnte. Wie das in der Regel es sind. Es sind eigentlich statistische Werte bei so und so viel Kindern oder von mir aus auch bei sehr vielen Kindern. Aber es ist äh, doch die, die Kultur, die spielt eine Rolle. Wenn man darauf Einfluss nimmt, jetzt bewusst auf äh, jetzt so ein äh, Untersuchungsergebnis äh, äh, torpedieren wollte, dann da jetzt was im Auge und muss ich jetzt diese Sitzung unterbrechen? Ich hoffe nicht. Also wenn man es darauf äh, anlegen würde, äh, in der eben schon genannten Art und Weise, äh, andere Erfahrungen zu produzieren, dann würde das Resultat dann auch anders ausschauen. Aber eben, wie gesagt, in so, in dieser pauschalen, ähm, pauschalen Feststellung ist es dann doch ein, äh, zumindest ein Hinweis, äh, darauf zu achten, dass jetzt äh, Kontinuitäten eine, eine Rolle spielen oder es schadet niemanden in seinem äh, in, für sein eigenes Bewusstsein einmal. Äh, etwas aufmerksamer zu sein, äh, welche Art von Kontinuitäten in seinem, äh, sage ich mal, Dasein da alles eine Rolle spielen. Vielleicht die Kontinuitäten im Verhalten anderer Menschen, äh, äh, wie auch immer. Denn äh, dieses, dieses, äh, damit ist ein... Ein, sowas wie ein Sicherheitsbedürfnis oder Ordnungsbedürfnis auch angesprochen und äh, es gibt äh, nicht wenige Menschen, die behaupten, dass ein solches Verhalten oder ein solches Denken äh, die, den, den konservativen Charakter ausmacht, sage ich jetzt mal. Aber das soll es mit der 119 auch schon gewesen sein. Jetzt muss ich doch etwas über die Hälfte weil mir mein Auge jetzt zu schaffen macht aber ich denke diese Folge 22 die Augenfolge wird dann doch ohne Unterbrechung über die Bühne gehen es folgt ein gewisser russischer Gabrilovich Leonid über Bedeutung und Wesen der Elementarbegriffe, ähm, der äh, schreibt in seinem Untertitel, äh, ein Aufsatz war das für das Archiv für Systematische Philosophie, schreibt in seinem Untertitel Versuch einer neuen Inangriffnahme des Universalien Problems. Und da heißt es, wie das Gedächtnisbild auf Inhalte hinweist, die sozusagen außer ihm liegen, auf gewesene, jetzt nicht mehr gegenwärtige Wahrnehmungen, so weist auch die Begriffsvorstellung auf etwas außer ihr liegendes, nämlich auf die Eigenschaften von Wahrnehmungen. Nun geht jedoch jede Erinnerung stets auf etwas Einzelnes und Konkretes, dagegen die Begriffsvorstellung auf etwas nicht nur vielen Gemeinsames, sondern auch dem Wesen nach Allgemeines. Denn es sind die Eigenschaften der Wahrnehmungen keine konkreter, sondern eher abstrakter. Für sich, abgesondert vom Inhalt, in welchem sie vorgefunden werden, können sie nicht bestehen. Es gibt kein Rot für sich, ex existieren bloß rote Wahrnehmungen, rote Flächen, rote Einzelfiguren. Nun, was steht hier? Äh, unter anderem, dass... Äh, in der Wahrnehmung, die Wahrnehmung schon aus Allgemeinheit besteht. Und zwar äh, gibt es jedoch äh, Erinnerungen, etwas nicht nur Wesen nach Allgemeines, denn es sind die Eigenschaften der Wahrnehmungen keine, keine konkreter. Und zwar äh, in Form äh, von Begriffen. Allgemeines. Und der Punkt ist der, dass, äh, um mir eine Sache bewusst zu machen, ist äh, quasi der Begriff äh, notwendig. Und diesen Begriff kann ich dann näher erläutern, was ich unter diesem Begriff verstehe, welche Bedeutung er hat, das kann ich jetzt ähm, eine, ganz, eine Momentaufnahme sein, dass ich äh, im nächsten Moment dann schon äh, etwas ganz anderes und nichts mehr Gleiches, äh, das sowieso nichts mehr Gleiches empfinde, weil Empfindungen äh, nur dem Begriff nach gleich sein können. Die Frage, also das Erkenntnis, um das nochmal zu wiederholen, das erkenntnistheoretische Problem besteht darin, inwieweit das, das, äh, der sensorische Reiz mit welchem Recht als welche Empfindung Empfindung ist ja auch schon wieder eine Abstraktion äh, bezeichnet werden kann ob es da so etwas wie eine objektive Feststellung eine, ein, ein so ist es und nicht anders geben kann oder ob äh, dabei ein subjektives Bewusstsein äh, den Ton angibt und mit dieser Subjektivität äh, äh, immer eine Einzigartigkeit äh, verbunden ist, äh, die unwiederholbar äh, in keinerlei Weise äh, außer eben äh, aufgrund eines äh, Nutzenaspekts oder eines bestimmten Zweckes, der verfolgt äh, wird, dann äh, verallgemeinert werden kann. Nicht auf logische Art und Weise. Und äh, wann jetzt äh, von Empfindung, äh, ob jetzt die Empfindung das frühere ist und die Wahrnehmung das spätere, ob die Empfindung äh, nicht begrifflich sein kann äh, oder ob es überhaupt keine Unterschiede zwischen Empfindung und Wahrnehmung gibt, das alles äh, ist äh, das Problemfeld, in dem sich dann die erkenntnistheoretischen Bemühungen bewegen, unter anderem äh, hier von äh, Gabrilovic. Und äh, der Punkt, auf den er aufmerksam macht, ist, dass diese Wahrnehmungen äh, nicht, nichts Einzelnes beschreiben und insofern äh, zwar äh, einen objektiven Anschein haben, aber nicht äh, objektives äh, Sinn, da sich äh, Einzelnes nicht in Begriffen ausdrücken lässt, weil es nicht für jedes einzelne einen eigenen Begriff gibt oder geben kann. Und wenn, dann würde das auf Vereinbarung beruhen, ist alles äh, Konvention, so heißt der Begriff, und äh, das Beispiel, dass es kein Rot für sich gibt, das ist jetzt äh, weniger übertragbar. Ich suche gerade nach einer Abstraktion. Ja, vielleicht das Bewusstsein. Es gibt kein Bewusstsein für sich oder als solches, sondern damit ist immer ein Bewusstsein von irgendeinem Gegenstand verbunden. Und wenn dieser Gegenstand, die, die Intention, nicht vorhanden ist auf etwas, dann ist auch kein Bewusstsein. Also könnte man definieren, Bewusstsein ist gleich Intention. Und in diesem Sinn ist eben nichts an sich, äh, hat nichts an sich eine Bedeutung, sondern immer nur im Verhältnis. Oder bezogen auf etwas äh, äh, kann erst Sinn entstehen. An sich ist alles Unsinn. Oder noch schlimmer, Wahnsinn. Jemand, der nur in einer Welt an sich lebt oder an, äh, an diese Wel an sich Welt glaubt, ist im Grunde genommen äh, religiös, ohne es zu wissen. Glaubt an einen Gott, ohne Gott, äh, ist äh, sowas wie ein Panpsychismus -Pan aus der Vergangenheit jetzt nur... In, in, als Abart äh, der sogenannten Wissenschaft oder ein, ein, ein anderer Name für die klassische, allgemeingültige, beweisbare Inzuchtwissenschaft. So, äh, genug äh, polemisiert, jetzt wieder sehr entspannt und gelassen abgeklärt mit Abstand, wissenschaftlich objektiv, ein zweites Exponat aus der Reihe Leonid Gabrilovic über Bedeutung und Wesen der Elementarbegriffe, wie das Gedächtnisbild auf Inhalte hinweist, sozusagen, außer ihr liegen, das, das, das, das war doch schon, war doch gerade eben. Ist, ist die Nummer hier doppelt reingerutscht, da bitte ich um Vergebung, aber ist ja keine, ist ja keine große Sache. Ist keine große Sache, weil ich einfach das äh, aus X -e und wir zur nächsten Nummer weiterschreiten. So, aber immer noch. Gabrilovic, äh, was haben wir hier? Gabrilovic äh, Festspiele, nein. Einmal noch. Es geht los hören wir einen Pfiff, so haben wir eine durchaus einheitliche Wahrnehmung und keineswegs eine komplizierte Zusammensetzung aus Tonhöhe, Klangfarbe und Stärke, sonst müssten ja diese Elemente des Inhalts ja Inhalte für sich darstellen, was sie aber nicht sind. Es springt in die Augen ja, das wäre jetzt gleich ein anderes Beispiel zu diesem Rotbeispiel. Liefert uns der gute Gabrilovic äh, jetzt selber hier an dieser Stelle. Äh Sonst müssten ja diese Elemente des Inhalts Inhalte für sich darstellen, was sie aber nicht sind. Es, es springt in die Augen, dass wir, ja, es springt in die Augen, ja, verfluchte Unsicht, Unzucht, wir, Verzeihung, wir haben es hier mit Magie und Zauberei zu tun. Es ist mir, äh, zwar ein paar, ein paar Nummern vorher, ist es mir, es ist mir äh, in die Augen gesprungen. Man möchte es nicht glauben, aber ich glaube, ich gl jetzt glaube ich an Leonid Gabrilovic. Er hat in mir einen Jünger gefunden, er ist die Wahrheit. Was beiseite, es springt in die Augen, dass wir es hier nicht mit Elementen, sondern mit Verhältnissen zu tun haben. Ich doch. Wie könnte von starken Tönen die Rede sein, wenn nicht Schwache als Gegenstück dazu da wären? Oder von Hohen, wenn keine Niedrigen existieren? Und so verhält es sich mit allen Momenten. Dadurch erklärt es sich auch, warum qualitative Momente nie für sich, das heißt abgesondert und abgetrennt, meine Zeit ist, um anzutreffen sind, sondern immer nur an wirklichen Inhalten, weil sie eben äh, Relationen darstellen. Äh, also äh, hier an dieser Stelle nochmal die Bekräftigung äh, der Verhältnisse, nie mit Elementen, einzelnen Elementen, sondern immer nur mit Verhältnissen. So verhält es sich mit allen äh, Momenten. Das heißt, an sich ist eine Behauptung, die äh, eine Behauptung bleibt und nicht begründet wird, dass sich durch nichts legitimiert, außer durch, wieder durch Behauptungen und durch die Dummheit derjenigen, äh, denen diese Behauptungen, die diese Behauptungen nicht als Behauptungen begreifen. Relationen, Verhältnisse, das ist der große Dreh, äh, der den Absolutismus äh, vernichtet hat. Und das jetzt äh, herunterzubrechen auf jedes einzelne Bewusstsein, auf die Verhältnisse in der Sprache und im Denken. Das ist die Aufgabe von wahrscheinlich Jahrhunderten, wenn man das jetzt überträgt, wie lange es gedauert hat, bis diese Relativität von einzelnen Griechen äh, wohl abgesehen, die aber als Einzelkämpfer Randerscheinungen waren und es äh, reiner Zufall ist, dass da was überliefert ist. Äh, abgesehen mh, vielleicht 2000 Jahre. Und so gesehen ist äh, meine Annahme, dass äh, YouTube äh, in diesem Jahrhundert überlebt und vielleicht noch im nächsten, vielleicht in anderer Form. Aber die, die äh, Dokumente erhalten bleiben, dann vielleicht auch berechtigt, das erst relativ spät. Eine aufgewachte Bevölkerung, Generation, sich diesen Themen zuwendet, wie das in der Vergangenheit auch immer geschehen ist. Aber jetzt mache ich wirklich Schluss. Peace, peace, peace und out.